Oh, hi und willkommen. Mein Name ist die p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir vom finalen Boss auf die Phrase bekommen und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal in den Kampf rein. Ähm, drei Phasen hat der, die dritte Phase ist mal so, was nicht Level 82 war, glaube ich, ne? Und ja, super. <lacht> was? Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ohne halbe halbe dingens da rein und machen den jetzt fertig ne? also so viel dazu dass ich entschuldigung so viel dazu dass ich entschuldigung so viel dazu dass ich ähm, angst habe ja keine herausforderung zu bekommen ne? also ja ich würde sagen wir gehen jetzt noch mal da rein und geben den jetzt auf die phrase mit unseren geilen Waffen natürlich hier guck ich das an ne? nehmen die gleiche Konstellation von Charakteren wieder und ja ach guck mal, mal wie viel einfacher der Kampf jetzt gewesen wäre wenn ich die Sachen hier alle ausgerüstet hätte ich habe überlegt ob ich weiß nicht den Kampf irgendwie ja, schneide oder so äh, ein part schneide bis zu dem Punkt äh, wo wir die dritte Phase erreichen aber mal gucken können wir da nicht auch direkt Okay. Hätte ich meine Teufelswaffen nicht eingesammelt. jetzt habe ich den Salat. Aber wir haben ja ja geschafft, die ersten beiden Phasen. Also wenn ich das jetzt hier genau einfach schaffe. Die ersten beiden Phasen, dann macht das nichts. Wir haben ja gesehen, es ist möglich, ne? Die ersten Phasen zu schaffen. Treffer und so, ne? Also ja. Dann muss ich noch die dritte Phase schaffen? Und ja, ich hätte am liebsten noch ein paar High-Gegenstände übrig am Ende des Tages. Wenn wir die dritte Phase dann immer noch nicht schaffen, ne? dann was wird hier dann müssen wir halt wieder ein bisschen grinden ne? geht ja dann nicht anders er hey, wird mich auf den armen danke diese namen reden miteinander ich kann dich nicht hören, meine Müsse schad macht schaden jetzt hat man jetzt Macht macht jetzt viel mehr schaden nee, guck mal, wir haben schon 200.000 abgezogen jetzt also habe ich mir mehr oder weniger weil ich hier weil ich umsonst irgendwie also die arbeit gemacht den Kampf schwieriger zu machen wenn er sowieso jetzt ja noch eine phase gehabt hätte die mir in die fresse gehen hätte Okay, das hier ist ja noch nicht so schwierig ja, da noch kein mystische Art. Also kann mal jemand danke. Ein bisschen nervt, sich ich meine Fähigkeit nicht einsetzen kann. Alter, ich wollte mich schaden. So, ja, ich sehe es wieder nicht. So die hälfte abgezogen ne? geht voll schnell jetzt vielleicht schneide ich auch weiß sie nicht wenn der tier weiß ich nicht das so lange dauert der letzte hat ja schon eine stunde gedauert aber dann werden auch die ganzen gespräche und so nur angehört und halber schaden hat man sowieso noch also müsste jetzt eigentlich halb so schnell gehen ne? hoffentlich keine ahnung Und zur not haben wir noch weiß nicht alles teil ab die letzte phase also die hoffnung ist noch nicht verloren es wird wahrscheinlich wieder voll lang dauern aber mal schauen ich ich hab Rom. du kannst mir nichts äh, so, unser erstes Item mit verbraucht. Schreib ich mal eine, wir geht mal auf jemand anderen los. So. Die erste paar haben wir natürlich und sagen in die Tasche, aber letztes auge schafft mit halber schaden und so also jetzt macht weiß oder nicht das ist jetzt außer frage und ich bin schon wieder in diesen Boah. Ich doch mal weg ist äh. ich bin mir vor auf die nüsse äh. no, jetzt weg, teleportieren. Raschenerweise ist der kampf immer noch ganz schön nervig ich hätte das gedacht ich habe da raus teleportiert jetzt so, äh, vielleicht darf ein bisschen aufrüsten soll mit spezifik aber was soll so, ähm drei dinger war ich mir noch auf für die zweite runde hat ich noch geblockt glaube ich oh, das, wenn er meine dings immer ja entfernt meine fertigkeiten also voll nervig <lacht> Wenn ich mal wüsste, was das hier als macht diese Staatsveränderung. gleich weg. Na, hat jetzt so unter zehn Minuten gedauert. Na, ist auch gut. Das ist schneller als beim letzten Mal. Am Tag sich du dich eigentlich weg, wenn du sowieso direkt wieder angreift, ja, ich verstehe das nicht. So, Tamba. Geht direkt weiter. Zweite Phase, die wird jetzt ein bisschen nerviger. Okay. Mhm. Ja, oh, ich glaube schon wieder Dinge. Oh, ich hab doch da rum. Danke. Zack, in die Fresse. Okay. So, jetzt analysieren. <lacht> So ähm, Level 65. Jetzt ehrlich, ich würde mich doch jetzt ein bisschen sicherer fühlen, ein bisschen stärker wäre Nicht so weit nicht. Genau irgendwie einschätzen kann, ob um ich den nächsten Kampf auch schaffe. Na, ich zurücklaufen, aber ich wurde getroffen. Okay. wir machen jetzt übelst mehr schaden kollege Sagst du ja dazu gar nichts da kommt gleich mit seinen leckereien um mit seiner er kommt mit seinen leckereien genau er kommt jetzt mit seinen ding sie um die Ecke, mit seinen urknall und damit ich wieder weg ne? ist leider schlimme da ja, auch noch ein bisschen schaden rein dann ist er betäubt. ja da kannst du eine mystische Art nicht einsetzen. Geil. Wenn es ein Zeitpunkt gegen wo das am meisten nützlich wäre, dann wäre es jetzt gewesen. Sehr gut. Da auf dem Spezifik. aber Wir haben schon 200.000 abgezogen von dem. Sehr geil. Stark. Wir ketten den, wir ketten den. Ich schlag ihn, ich schnitze sie oh, ja. Ich schaue ihn die ganze Zeit. Alter, einfach wir schaden gemacht hier alles. Ja, oh, komm schon. Sagen Schwachsinn, sich jetzt wieder zu leben. Ne? Ja, was soll's. Oh, das war sehr bös Timing gerade. Hey Leute, ich bin erwacht. Ja was habe ich verpasst? Au. Oh, Gott. oh Gott! Oh Gott! Ich hoffe wirklich, ich brauche keine Leckereien in der nächsten Phase, was sonst mehr Probleme Aber oh, meine Arzt und schon wieder deaktiviert, geil. Ich brauche keine Revitalisierung, ich brauche Leiden vertreiben. ist äh aber zwei zwei mann Wir hauen einfach weiter drauf, denn okay, okay. Na so, komm mal her. Oh, natürlich. mach Macht doch, ey, ich habe doch gedrückt, boah. Gibt nichts schlimmeres, wenn man nicht seine Mystic art gepoppt bekommt, Gott, verdammt. Oh, und der hat noch Rita kaputt gehauen ehrlich <lacht> irgendwie was war man hat er jetzt getötet ich schwächung aktiviert haben oder was ich muss dem mit flinnen halten ich kann jetzt nicht weil ich nicht so viele dinger hier verfallen oh. ich kann jetzt nicht so viele tränke des lebens hier verfallen ja was machst du da rita mann ich bring mal yuri wieder zurück gehen nicht auf das jetzt los Na gut. Bin wieder da. Du, du, du. Was geht? Hmm, warum war kaputt gegangen sind, ist wegen Schwächung, ne? Hat dann mehr Schaden gemacht oder so? Ja, jetzt kommt er wieder sofort, Oh, niemand hat schwächung das heißt niemand dürfte <lacht> flint ah. sehr gut danke <lacht> ich höre nur so <lacht> also der kampf an sich ist eigentlich gar nicht so schwer ne? also ne, der kampf schon aber äh, weil sie nicht der typ an sich ist nicht schwer nur halt alles andere ist die blöde siegel schwächung siegel vergiftung Dann noch den seine urknall mystische art der an sich ist eigentlich nicht stark ne? nur als halt das ganze paket mit dem da kommt ey. könnte ich darauf verzichten das ist ein bisschen overkill na gut haben wir beide gestochen äh. ah, dreh dich red ich für mich baby Und vielleicht carolins team nehmen sollen netto hier ja infinitus ne? hat er diesen effekt hat hier so staatsdinger dinger manchmal den ganzen kampf hier so staatsschwächen die den ganzen kampf über ihr anhalten wenn nützlich gewesen glaube ich allgemein nützlich aber ja Was also ihr klingt zahn willst du schon Ort? Ja, aber ich höre wollt ihr eure HP auf 1 haben also dann kommt noch vergiftung ne? ich pech habe aber kommt immer ein bisschen zu spät geh weg erstmal heilen wir sind schon alle geheilt also oh, heiler offensive offensive beide Schutzfeld einsetzen dann kann er nichts machen Flynn. so leicht wegkommen also ohne halbe halber schaden geht das viel schneller ich hätte das gedacht weil ich jetzt doppelt so viel schaden machen noch mehr ich hau dich jetzt ey pass auf ich hau trotzdem noch weiter muss jetzt so hin so diesmal habe ich dich aber mal so machen wir so schnell wie möglich ausnahmsweise äh, immer 37 immer 37 ich habe er zieht immer 37 sag ist so schön so stärkere Zahlen zu sehen Rita warum kommst du so nah an uns heran damit ich ihn besser treffen kann auch oh, bin tot oder auch nicht verlangen wir mal das hier ein ne? braucht ich gerade ich hatte alles irgendwie runter äh. aber so total wenn wir den kaputt kriegen bevor der hier seine mystische art poppt aber wird ich passieren ne. äh. <lacht> Flynn. Ah, schon wieder ein urknall okay ich höre ein urknall ich schlafe eine Leckerei. Ich bin wach. Na komm, du bist gleich weg. Ey. So, das war die hat nichts gesagt. Hm. Ich merke alle wir tun ja Kochen, ne? das heißt, im nächsten Kampf geht dann auch noch über, ne? So. Diese blöden Dinger, ne? ich den jetzt nicht schaffen, da muss ich echt noch mal irgendwie trainieren. Ne? Hm. Ich verstehe man nicht, was hier genauso passiert. Die sahen jetzt irgendwie anders aus die Todeswaffen. Ne? Ja, da wollte ich noch mal sehen. Sieht voll geil aus hier. Hat der Spiraldach, oder was du mal gerade gesagt hast. Also die Todeswaffen haben sich mehr oder weniger gegen uns gestellt gerade. Ne? Möchte ich jetzt noch mal erwähnen? Ich bin nur eingebildet gerade. vielleicht vielleicht sieht Pet, einfach nur so aus? Wenn so ein rotes Leuchten drum ist. Jetzt ja, jetzt müssen wir dich aber schaffen kommen ja jetzt beginnt der echte kampf im letzten mal habe ich es gar nicht versucht weil ich habe nur gelesen level 82 nee. hätte ich noch nie im leben geschafft also so jetzt bin ich sind wir aber besser gerüstet der ist immer noch sieben level über uns aber magische anderen Na komm schaffen wir ein moment äh, wo ist blut Blutschneide ein bisschen ist das schwächer, da ich aber noch Fähigkeiten dazu bekommen Das ist doch nicht schlecht. intellexia Schwert 7:2 Klinge Leider war ein Kampf. Die Hälfte des Schadens eines Freundes, der in der Nähe ist. Okay, Beite der Königin nee. Quatsch. Kette der Kalamitäten, oh, boros hat keinen Effekt. Oh. So also ein bisschen kacke sehen, klinge Merkurius. Okay, sind aber schwächer. Also, wenn die genauso funktionieren wie in den meisten Tales aufspielen, dann werden die stärker. Je mehr Gegner man erledigt. Ne? Anscheinend habe ich nur so wie das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich so wenig Gegner nur erledigt habe, dann oh Gott, äh... ja, ich bin tot. Habe 200 Spielstunden, hallo. Also, als ob ich jetzt nicht hier irgendwie weiß nicht, nicht genug Gegner schon zusammen gestapelt habe. Ich sehe gerade, der hat ein Schild die ganze Zeit. Ne, doch nicht. Ich dachte, du kannst den Wort, weil ich nicht angreifen. Hier, so, komm. erst mal sehen, wie viel seine Mystik ab abzieht. Wenn wir uns alle One Shottet, dann haben wir ein Problem, nämlich muss ich echt noch bis Level 85 oder so hoch trainieren, irgendwie so was. schon fast so die Befürchtung, nämlich na. na ich gemacht? Bitte gehen auf mich los oder so. Er trifft wahrscheinlich alle, ne? Ja, das war doch von Raven, ne? Das war Rita. Weiß ich glaube ich. da war von jetzt ange von Yuri. da ist Teil, ne? Okay, wir überleben das locker. Okay, da wird ein sehr anstrengender Kampf, aber wir das schaffen wir kommen müssen ein bisschen mehr das teil wieder beleben lassen ich könnte alles teile einsetzen aber dann wird der kampf da ewig dauern ey. aber ich muss das glaube ich einsetzen das geht nicht anders Mal wie schnell die alle kaputt haben, ey. Hey, Junge. Aber oh, was? Ähm, ja, nee. Ich muss echt noch den Trainings Muss echt noch trainieren. Alles klar, gut. Gerne. Ich habe so eine Befürchtung und zwar dingen hier. Ich möchte übrigens mal, mal gucken, das habe ich im letzten Moment noch gesehen irgendwie vorhin, aber ich habe, weiß nicht, mich nicht darauf konzentriert gerade. So wie es aussieht, muss ich noch bis mindestens Level 80 mal hochleveln, würde ich sagen. Das heißt, ja, so hier, ich habe einen Aufzug hier gesehen. Ich verstehe halt nicht, warum. Warum sind die hier? Ich kann die nicht benutzen. Entsperrt. Okay. Kann ich mich jetzt oh, das ist ja richtig geil jetzt. Oh, ich kann mich dann direkt zum Dings hin. Jawohl. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Oh, das ist ja richtig geil jetzt. Ah, schön. Keine Ahnung, ich habe so eine Befürchtung. Irgendwie ist da ja noch. Und zwar. Ich habe so das Gefühl, diese dritte Phase, die wäre nicht passiert, wenn wir die Teufelswaffen nicht geholt hätten, weil das ein bisschen offensichtlich ist, ne? Weil... Wie kann er sich mit den Teufelswaffen irgendwie ja zusammentun, wenn die nicht da sind? Ne? Also das ist jetzt so meine Theorie. Also habe ich mir jetzt mehr oder weniger den Boss irgendwie da war auch mit Dings irgendwie, weil ich habe schon wahrscheinlich die stärkere Version des finalen Bosses freigeschaltet. Ne? Das ist nämlich im Dings auch so. Tales of the Abyss, glaube ich, wenn er den finalen, wenn er einen optionalen Boss erlebt, dann wird der finale Boss stärker, obwohl ich glaube, da war gar nicht in Tales of der bis Tales of Grace war, das aber so ne Tales of Berseria war das so. Ja, wenn irgendwie einen optionalen Boss also erledigt den stärksten, dann wird der finale Boss hochgreifen. Ich glaube irgendwie hat Gefühl, so was ist hier passiert. Ne, das Problem ist, wir sind jetzt in einer kleinen, äh, ja, Wer hat man hat das? <lacht> Sackgasse gelandet. Ich muss jetzt echt noch trainieren. Das gibt es jetzt nicht. Ich muss echt noch hier hochleveln, damit ich hier überhaupt weiterkomme. Aha. Um den finalen Boss des Spiels, das Spiel will, nicht, dass ich das äh, beende. Das will, es will es einfach nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns, wenn ich Level 80 bin keine ahnung so an ausrüstung und rüstung habe ich ja glaube ich alles irgendwie so was man haben kann vielleicht versuche ich noch mal auf level 79 hier dieses kolosseum dingen wo wir gegen schwan kämpfen mussten und ansonsten wüsste ich jetzt nicht noch was ich hier noch machen soll. Ne? also vielleicht hänge ich hier noch ein paar sachen dran wenn ich noch irgendwas finde ich werde auf jeden fall weil nicht noch sachen hier machen weil ich jetzt halt muss jetzt und ja in dem Sinne sage ich dann Dankeschön und wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich bis gleich so ein bisschen mit Patty gekocht es geht <lacht> 見てな通り 刺身 <lacht> so, Leute、ich bin gerade mitten in meiner Trainingssession. Um, ja, gegen den finalen Boss eine Chance zu haben. Ich bin schon Level 83. Bin noch nicht fertig. Ich will bis äh, 85 mindestens level Und ja, ich habe hier irgendwie kurz was vorbereitet und weiß nicht. Aber bevor ich natürlich äh, irgendwann, weil nicht machen konnte, ist hier irgendwie ein Skit aufgetaucht. Also ja, machen wir mal. ja wegen ihrem Buch das habe ich irgendwie noch nie gezeigt. Okay, ja, deswegen ihrer wegen ihrem Buch hier das habe ich mal ausprobiert. Dann kann sie. Im kampf schweben auf kosten von tp allerdings also ja ist auch ziemlich lustig muss ich mal irgendwann zeigen aber jetzt will ich ehrlich gesagt mal ja was anderes machen und zwar ähm, ich will mich mal an diese 200 äh, maximal treffer kombo ja versuchen und zwar dieser eine typ dieser äh, äh, sicily der gibt uns ja irgendwie so waffen wenn wir irgendwie bestimmte bestimmte sachen hier erledigen und einer von ich habe die letzten beiden habe ich mal nachgeguckt irgendwann und weil ich aus der einen irgendwie nicht schlau wurde und da stand irgendwie ich muss jetzt 200 treffer kommen machen und ich glaube ich habe so gute chancen dazu machen und zwar habe ich mir folgendes überlegt ich spiele ja hin und wieder rita um die kämpfe ein bisschen einfacher zu machen ich tue einfach überlebt einsetzen und die tut dann ja ja ist mal springflut ja, ich tue Springflut dann immer einsetzen und dann trifft sie einfach alles in der Umgebung und ja, alles stirbt und er geht ruckzuck dann die Gegner zu erledigen. Und ja, ähm, ich habe mir halt so gedacht, ähm, ich habe ja jetzt hier kleinster Schaden gegeben ne? und äh, über Limit Plus, hatte ich irgendwie nicht drin hatte mit ihr, was ich eigentlich. Äh, hätte Machen sollen, so Raven habe ich auch noch ein bisschen hier ein bisschen umgewerkelt und zwar habe ich den Objektwerfer und Objekt Pro gegeben. Und was ich jetzt machen werde, ist mir fällt auch gerade ein, ich muss noch für die auch hier alle kleinster Schaden reinpacken. Ich habe die, glaube ich, alle auf Verteidigung eingestellt, damit die mir jetzt nicht dazwischen funken. Und ich hoffe, jetzt hat funktioniert jetzt so wie ich mir halt vorstelle. Ähm, ja, möchte trotzdem noch mal. Kleinster Schaden und so einpacken, weil wir sind da jetzt hier im Anfangsgebiet und ja, die Gegner sterben mir mit Einschlag. Ich habe gerade gesehen, immer irgend so ein riesiges Viech, das will ich eher schon haben. Sondern versuchen wir folgendes: Wir gehen uns über Limit, wir setzen Springflug immer wieder ein ne? Boom. und Raven kommt hier und halt mit Limit und. Hier wieder die Überlimit-Anzeige hoch und ja, währenddessen weiß ich nicht. Kann man immer wieder hier Springflug wiederholen, die Gegner ketten ne? und hoffentlich kriegen wir die 200 Dinger hier. Wäre sehr gut. Ich meine, wir machen sehr wenig Schaden, aber das ist ja vollkommen egal. So, ich hoffe, die Zeit, die sie jetzt hier in Überlimit geht. Okay, das bleibt sogar noch. Oh Gott, die setzen jetzt nicht Ding sein Ein oder tödlicher Treffer nicht verwenden. Machen wir mal. Na, bringen die sie ja alle um. So okay, äh, funktioniert gerade so, wie ich mir das vorstelle ehrlich gesagt. Das machen wir jetzt so lange, bis wir 200 Treffer kriegen. Bis jetzt funktioniert wunderbar. Also, solange ich nicht irgendwie einen fehler mache wie zum beispiel hier vergesse raven den limit trunk einsetzen zu lassen dann sollten wir an die 200 treffer ja eigentlich kommen ne? schon bei 100 solange die gegner noch in der luft hier die ganze zeit bleiben dürfte funktionieren Aber immer wieder kerne irgendwas okay ich weiß nicht äh, da jetzt mehr der trophäe war aber ist auch egal äh. so limitung wieder ich baller alle meine limitungs die ich übrigens nicht kaufen kann ich muss mir die herstellen mit synthese also ich glaube die kann ich mir auch nicht unendlich herstellen weil die sachen die ich dafür brauche ganz schön selten sind so boom war. Ich pack trotzdem normalen Limittrunk rein. Man weiß dann die. Wir sollten halt eigentlich jetzt schaffen mit dieser Runde. Dann haben wir jetzt 200 Treffer. Boom. Also die Frage ist jetzt, muss ich äh, die Gegner auch töten oder nicht? Mach's mal einfach. Einerseits kommt schon. Bin ich gut, das funktioniert hat. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich weiß jetzt nicht ob. Keine Ahnung, ob die jetzt, äh, ob das jetzt zählt. Ähm freiwahl freiwahl äh, das, das problem ist wir machen jetzt nur alle einen schaden also oh. nein was machst du da ich muss jetzt natürlich kriegen wir halt schon so na, heißt es irgendwie so ja Erzählt nicht, weil ich den Kampf nicht beendet habe, oder irgendwie sowas. so was. So, Sashimi, ja, ich habe übrigens auch nach wie man die restlichen Rezepte alle bekommt. Also, ja, wir kommen an den Punkt heran. 263 Treffer, wo wir schon so ein paar Sachen nachgucken. Und ja ich hoffe, macht euch nichts aus. So, bevor ich da vergesse, gehen wir mal hier hin, weil hier tue ich immer meine Vorräte aufstocken und hier taucht die ganze Zeit eine Skit auf. 前もり die 奥 aus dem Weg. Nicht gerade warm. <lacht> Okay. Alles klar. Ach ja, Judith. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Und ich habe mit der noch eine Menge irgendwie ja nicht am Lernen. Hier. Ich habe hier die ganzen Kette Höllenfeuer und so ausgerüstet und die hat noch eine ganze Menge gelernt hier. Zum Beispiel tobener Luna Sturm. Äh, wo ist es hier? Was habe ich dadurch? Habe ich das bekommen? Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben. Na, Luna Sturm mit sturmhöhe So, steigender Donnermond hat sie gelernt. Da habe ich Fragezeichen notiert, weil ich nicht genau weiß, wie sie das gelernt hat. Ich glaube, das ist eine Verbindung von irgendwas. Wie ja, ist das steigender Donnermond. Das ist so coole Attacke. Äh wie so Lightning blade aus. tales auf der bis wo zum Teufel ist der Angriff hier, hier mein Gott. Äh, Kombination aus steigender Luna und Donnermond. Ich glaube, nachdem ich beides 50 Mal eingesetzt habe, habe ich da bekommen. So. Und davor habe ich irgendwie Donnermond noch gelernt. Dämmermond. Oder habe ich Dämmer. Nee, hier Donnermond. Äh, mir habe ich das gelernt ich aus dämmermond wird nicht donnermond hier luna schmetterer feuer und sturm will, 100 mal und luna verwüstung luna sturm habe ich gelernt wo ist es ohne verwüstung luna sturm luna verwüstung luna sturm ach ne sie hat luna sturm gelernt aus luna verwüstung mein gott ich habe einfach so halt nicht so im gegensatz zu vorher immer so so kleinere äh, notizen gemacht irgendwie so und dann habe ich mal alle rezepte im Internet nachgeguckt weil irgendwann also ich muss ja so wie ich äh, neue rezepte lerne ist wie folgt ich muss mit einem bestimmten charakter ein bestimmtes rezept kochen und dann mit irgendwie ein bestimmtes rezept freigeschaltet und irgendwann werde ich das sowieso lernen aber Guckt euch mal an, wie viele Leute hier noch nicht alles irgendwie gemacht haben. Und ja, deswegen habe ich mal im Internet nachguckt was für Sachen ich machen musste. Ich muss zum Beispiel mit judith Japan einen Topf machen. Und dann hat sie, äh, wie heißt das? Hier, Sugiaki gelernt. Mit Carol bin ich gerade dabei, Sashimi zu machen. Und dann lernt er auch irgendwie was. Also werde ich mir halt nachgucken. Und ich glaube, ich habe irgendwie ein Rezept verpasst in Nordopolika. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal nach Halloa und gucken, ob wir jetzt diese Belohnung kriegen. Von süß Weil, wenn ich schon hier am Leveln bin, dann will ich vielleicht auch äh, währenddessen neue Sachen lernen, ne? Wenn er eine neue Waffe bekommt oder so, ne? Ich habe das ist für Juri, ne? Jedenfalls. Er hat offenbar einen Angriff motiviert und auch wiederholt. kongratulation Na, also dann nur gebe ich dir das hier Shinai, eine Bambusklinge. klinge schwinge das mit karache durch die luft und siege von morgen erwarten dich auf den kampf danke so jetzt muss ich noch 30 personen in einer motivierenden zeit besiegen und ich meine das ist im 30 mann kampf hier ne? was auch irgendwann sowieso machbar sein wird wenn meine charaktere hier voll hohes level sind ich glaube, da gehe ich dann auch mit rita ein tu einfach dings einsetzen Drachentöter, während eines Sprungs unten X um einen Drachentöterangriff auszulösen. Okay, warum nicht? Gut, dann gehen wir noch mal nach nordopolika weil ich weiß nicht, ich musste ein bestimmtes Rezept hier äh, kochen, aber ich habe das irgendwie noch nicht und das bekommt man angeblich in nordopolika in der nähe meines schiffes da soll irgendwie der wunderkoch sein habe ich den ich war ich kann auch nicht 250 stunden hier gespielt haben und hier den wunderkoch irgendwie verpasst haben das soll angeblich in der nähe des schiffes sein Wo denn? Das ist noch nichts da habe ich mich verlesen irgendwie nähe des schiffes vor allem da würde ich doch merken er ja, wird da irgendwie weiß nicht was auffälliges sein in was sich der Wunderkoch hier verkleidet hat habe ich glaube ich falsch gelesen ne? ja, muss ich falsch gelesen haben irgendwie was ich meine, das Rezept hat mir gefehlt und da stand irgendwie, weil nicht das bekommt man hier irgendwo in Nordopolika in der Nähe des Schiffs. Aber ich habe mich ganz offensichtlich hier verlesen, weil ich nichts finde nee. oder vielleicht ist das nur tagsüber. Ich weiß es nicht, Muss ich noch mal nachgucken. Wenn ich das gemacht habe, dann sehe ich euch später. Gott bin noch nicht fertig mit dem Grinden. Das geht noch ein bisschen weiter. Habe jetzt euch nur mal reingeholt, um hier einige Sachen zu erledigen, und ich finde gut, dass das mit Rita geklappt hat. Mit den 200-Treffer-Kombi war sehr gut. Ich hätte gedacht, da wären würden wir ein paar Probleme irgendwie geben, aber hat irgendwie funktioniert. Man bin ich gut, alles klar. Ähm, ja, ich sehe euch dann. So, Ich komme gerade von den 30-Mann-Kampf von Nordopolika und habe es mit Rita mal versucht, und ja, ich habe. Wo ist hier äh, eine Minute und zehn gebraucht mit ihr. Ich habe einfach Springflut hier wie blöde gespammt mit Überlimit und ja, das hat sehr einfach gemacht, irgendwie dadurch zu raschen. Und ich hoffe, das war schnell genug. Komm. oh ja, offenbar den 30-Mann-Kampf motivieren schnell beendet. Kongratulatione, Vielen Dank, das war ein großartiges Training. Für deine Mühe gibt hier das hier Strauß-Rosen wohin willst du mit diesen hübschen blumenstrauß lass dich von deiner vorstellungskraft leiten sei nur vorsichtig ich mit den scharfen teilen am griff hm? dann ist die waffe also fehlerhaft. gar nicht dann schließlich zum charme einer Rose. man kann sie nicht einfach wegmachen. wenn du was sagst so damit haben wir alles abgeschossen. oh Mann, ihr habt meine gesamte motivationsaufgaben erledigt ja ich glaube wir haben es geschafft Ihr habt mir viel motivation gegeben grazie na vielleicht treffen wir uns ja bald wieder Arrivederci. Das war ein interessanter Mann. Das war ein Spinner. wof Mann, ist sogar die auf die Derfen gegangen, Repeat. Ich weiß nicht, ich finde, er ist ein großartiger Kerl. Ja, außerdem hat er uns alle möglichen seltenen Objekte gegeben, die allerdings nicht besonders nützlich sind. Die ganze zwischen Genie und Wahnsinn soll ja sehr schmal sein und sein... Und unser Herr Sisley tanzt sehr elegant darauf herum. Aber ich krieg nicht mal eine Belohnung für all das. Oh, ich meine, ich habe genug Belohnung bekommen, aber trotzdem. Belohnung, nachdem ich alles geschafft habe. TP-Hilfe. Der TP-Verbrauch wird mit Flynn geteilt, wenn im Kampf in der Nähe Basis als verwendet werden. Okay. Das klingt irgendwie merkwürdig. Egal, wir haben alles hier abgeschlossen. Finde ich gut. Das ist auch eigentlich alles. Und du, du stehst so verdächtig herum No, ich dachte gut dann geht es weiter mit dem training ich habe jetzt die letzten beiden waffen ja auch noch eingesackt und ja wir werden immer mächtiger ein ganz klein wenig an den rezepten bin ich auch schon am arbeiten und ja dieser der Zauberkoch ist nicht da aufgetaucht weil ich ich habe noch mal nachgeschlagen ich muss alle rezepte irgendwie erstmal mal lernen und dann soll ich nach nordopolika gehen zum schiff und ja dann gibt er mir irgendwie weiß nicht, ich nehme an das letzte rezept also ja ich habe nichts verpasst Ich kann es nur bis jetzt noch nicht holen also ja also ich nehme an dann sehen wir uns dann auch irgendwie demnächst wenn ich das abholen werde ja das letzte rezept und ja im sage ich in dem sinne sage ich bis gleich